Die Atemlos-durch-die-Nacht-Interpretin ist für viele die unangefochtene Königin im schlager -Olymp. Umso schwerer war es für die frühere Wolkenfreisängerin, dem Druck zu Beginn ihrer Karriere gerecht zu werden. Vanessa Mai über ihre erste Schlagzeile Meine allererste Schlagzeile mit 20 war, ist Vanessa Mai die neue Helene Fischer? hat die 29-Jährige im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Brust raus aus. Das hat mich in meiner ganzen Schlagerkarriere begleitet und auch belastet. Lange Zeit habe sie versucht, mit Helenis Erfolg gleichzuziehen. Schließlich habe sie realisiert, das war nicht möglich, da mitzuhalten. Ich wollte einfach nur auf die Bühne. Mittlerweile ist der Brünetten Schönheit klar, wie ungesund der Druck war, den sie sich selbst auferlebte, mit jemandem verglichen zu werden, der zehn Jahre in der Branche ist, der viel weiter war und da mithalten zu können, ist ja gar nicht möglich. Übrigens, eine Karriere als Schlagerspa stand zu Beginn tatsächlich nicht unbedingt auf Vanessas Wunschliste, auch wenn sie es nicht schlimm fand, dort zu landen. Ich wollte einfach nur auf die Bühne, räumt die Happy End Künstlerin ein. Helene Fischer, sie hatte sich völlig verloren. In diesen zwei Jahren hatte ich Zeit, in mich hineinzuhören. So Helene in dem TV-Interview, ein Abend im Rausch. Sie konnte sich reflektieren, einordnen, was sie glücklich macht und was nicht. Die Zeit hatte ich all die Jahre vorher nicht. Man ist den gängigen Weg gegangen, Doch inzwischen geht sie einen neuen, nicht nur musikalisch. Seit drei Jahren ist Akrobat Thomas Seitel, 36, an ihrer Seite. Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mit ihrem Partner kam Helene zur Ruhe, nach vielen kräftezehrenden Jahren. Ich hätte mir privat mehr Zeit für mich nehmen sollen, sagt sie mit einem Blick auf ihre Vergangenheit. Es gab Zeiten, wo ich wie so ein Workaholic durchgearbeitet habe. Sie habe dabei gar nicht mehr gemerkt, wie ausgelaugt ich bin. Denn, man gibt extrem viel, und das habe ich auch gern gemacht. Aber es gab einen Zeitpunkt, an dem ich an meiner Grenze angekommen war. Helene hatte sich selbst verloren. Vielleicht ist es sogar wichtig, als Künstler an so eine Grenze zu kommen, um sich dort nochmal anders kennenzulernen, um festzustellen, dass man nur ein Mensch ist. Man ist keine Maschine und kann nicht immer abliefern. Sie habe gelernt, Manche Dinge einfach abzusagen, nicht jedem gerecht werden zu wollen. Früher war ich nur unterwegs. Es gab kaum Tage, an denen ich es nicht war. Ich war mehr im Flieger als sonst wo und habe immer in Hotels geschlafen. Doch heute sehnt sich die Sängerin zunehmend nach einem bodenständigen Alltag. Helene. Sonntage sind meine Lieblingsstage, weil keiner nervt. Keiner anruft, weil alles zu hat. Ich liebe es, ganz traditionell am Sonntag spazieren zu gehen. Da wird eigentlich nur gelümmelt und lange geschlafen. In den Tag zu starten, ohne zu wissen, was wir eigentlich machen wollen. Sie hat sich wiedergefunden, ist angekommen.